Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Bewaffnete Taliban marschieren durch die afghanische Hauptstadt Kabul, während noch immer viele Menschen versuchen, zum Flughafen zu gelangen, in der Hoffnung, rauszukommen aus dem, wie es jetzt heißt, Islamischen Emirat Afghanistan. Und auch wenn nach wie vor Evakuierungsflüge starten, so stellen sich viele doch die bange Frage, wie lange noch wird der Flughafen für Rettungsaktionen geöffnet bleiben? Sibylle Licht berichtet. Am Flughafen in Kabul spielen sich weiter chaotische Szenen ab. Hinter der Mauer stehen die Flugzeuge. Dorthin wollen alle. Einsatzkräfte, die den Flughafen sichern sollen, schießen in die Menge, um sie zu vertreiben. Vor dem Flughafen stehen die Taliban. Der Chef der Bundeswehr-Evakuierungskommission in Kabul erwartet, dass sich die Lage noch weiter zuspitzt, sagte er in einer Online-Pressekonferenz. Der Bereich, wenn sie es geschafft haben, bis dahin vorzudringen, sind sie nur am äußeren Bereich. Und jetzt kommt es darauf an, dass es ihnen gelingt, in einen Bereich sofort zu stoßen, dass sie mit ihren Ausweisdokumenten gesichtet werden. Wenn Sie sich aber vorstellen, das ist wie ein überflutetes Fußballstadion, dann müssen Sie wie die Nadel im Heuhaufen versuchen, dort jemanden herauszupicken. Die deutschen Soldaten versuchen die Menschen, die berechtigt sind, Afghanistan zu verlassen, rund um das Flughafengelände zu finden. Andere Nationen setzen offenbar ihre Elitesoldaten ein und holen die Passagiere von den Unterkünften ab. Afghanen berichten, wie sie keine Chance haben, auszufliegen. Wir sitzen hier und warten. Jeder von uns hat versucht, mitzukommen. Aber dann haben sie die Leute aus dem Flugzeug gestoßen und sind einfach abgehoben. Pakistan hat jetzt die Grenze geöffnet, eigentlich um den Warenverkehr wieder aufzunehmen. Viele Afghanen flüchten ins Nachbarland. Pakistan hat bereits 1,4 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in den vergangenen 20 Jahren aufgenommen. Obwohl in Afghanistan überall Taliban patrouillieren, gab es heute am Unabhängigkeitstag im Land Proteste. In Assadabad wurden mehrere Menschen dabei getötet. Es war unklar, ob durch die Massenpanik oder durch die Schüsse der Taliban. Die Nationalflagge als Symbol des Protests. Sie wurde durch Kabuls Straßen vor allem von jungen Afghanen getragen. Sie versuchen zu zeigen, dass sie ihre Rechte behalten wollen. Diese starke Botschaft senden sie an die Taliban. Noch ist nicht abzusehen, ob die Demonstrationen weitergehen. Die Taliban holten das Symbol des Protests, die Nationalflagge, wieder ein. Wie konnte die Bundesregierung die Lage in Afghanistan so falsch einschätzen? Diese Frage stellt sich vor allem aus Sicht der Opposition in Berlin umso drängender, je instabiler und gefährlicher die Lage in Kabul wird. Im Zentrum der Kritik das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium und der Bundesnachrichtendienst. Obwohl zuständige Politiker Fehleinschätzungen inzwischen eingeräumt haben, ist mit Rücktritten wohl derzeit nicht zu rechnen. Auch, weil die Bundestagswahl unmittelbar bevorsteht. Antworten wollten Parlamentarier heute aber dennoch haben und nahmen sich vor allem dem Bundesnachrichtendienst vor. Juli Kurz mit Einzelheiten. Es geht hin und her, seit Tagen. Blame Game. Schuldzuweisungen. Wer ist verantwortlich? Zuletzt war der Außenminister im Auswärtigen Ausschuss in Kreuzfeuer. Doch der will bekanntlich nicht alleine für die Fehleinschätzung verantwortlich sein. Schließlich gab es da auch die Nachrichtendienste. Und genau die werden heute vom Parlamentarischen Kontrollgremium in den Fokus genommen. Wozu braucht man einen Auslandsgeheimdienst, wenn eine solche zentrale Entwicklung nicht mal im Ansatz gesehen worden ist? Denn offenbar wurden die Taliban unterschätzt, vor allem das Tempo ihres Vormarsches. Bei der geheimen Sitzung erklärt der Präsident des Bundesnachrichtendienstes dem Gremium, dass die jüngsten Entwicklungen in Kabul und in Afghanistan so nicht absehbar waren. Und auch manch Abgeordneter sieht nach der Sitzung die Probleme nicht bei den Diensten. Mein Eindruck war, dass die Dienste geliefert haben und wir ein Problem haben bei der Bewertung und der Gesamtbilderstellung auf Seiten der Bundesregierung. Teil dessen ist auch er, der Innenminister. Auch er steht seit Tagen in der Kritik. Auch er muss sich heute vor einem Ausschuss verantworten. Ein Vorwurf. Schon im Juni hätte das Verteidigungsministerium ortskräfte ausfliegen können. Doch das scheiterte an Visabürokratie. Wir haben seit Monaten als SPD-Bundestagsfraktion den Bundesinnenminister darauf hingewiesen dass die Ausreise der afghanischen Ortskräfte viel zu schleppend vonstatten geht. Doch auch der Innenminister, man ahnt es, will für das Drama, dass afghanische Ortskräfte noch in Kabul festsitzen, nicht verantwortlich sein. Ich weiß nicht, wer im Moment gerade welche Fährten oder Spuren legt. Ich kann Ihnen nur sagen, nochmal, für die Visaerteilung ist der Bundesinnenminister nicht zuständig. Er verweist auf den Außenminister und ergänzt, mit einer Verzögerung habe man auch nichts zu tun. Die Sicherheitsüberprüfung ist bei diesem Verfahren ein ganz geringer Zeitaufwand. Wichtig, er läuft praktisch über den Computer und äh, deshalb kann ich solche Einlassungen äh, überhaupt nicht verstehen, äh, dass die Sicherheitsüberprüfung äh, Bürokratie oder Papierkram ist. Und so geht auch dieser Tag zu Ende mit großer Betroffenheit und dem Hin- und Herschieben der Verantwortung. Der Grenzübergang Schaman zwischen Afghanistan und Pakistan heute. Zu Beginn der Sendung haben wir ja schon gesehen, wie dort Menschen aus dem Bürgerkriegsland die Grenze passieren, um sich vor den Taliban in Sicherheit zu bringen. Darüber, wie viele Menschen aus Afghanistan nun fliehen werden, gibt es sehr unterschiedliche Prognosen. Doch in jedem Fall ist in der deutschen Politik Nervosität zu spüren. Wie soll sich Deutschland angesichts möglicher neuer, großer Fluchtbewegungen verhalten? Einigkeit besteht zwar darin, dass Ortskräfte, die für Deutschland tätig waren, hierher in Sicherheit geholt werden. Aber auch dabei zeigen sich nach Ansicht der Opposition gravierende Versäumnisse. Kirsten Gierschick mit Details. Sie sollen ausgeflogen werden, weil sie für die Bundeswehr, das Außenministerium oder in der Entwicklungshilfe gearbeitet haben, die afghanischen Ortskräfte. Doch die zuständigen Ministerien konnten heute nicht die Gesamtzahl der Menschen nennen, um die es dabei geht. Die Opposition kritisiert Mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung nicht einmal eine Übersicht hat, wie viele Ortskräfte es denn überhaupt gab und gibt. Und es gab ja dann noch eine Festlegung, dass man nur die Ortskräfte der letzten Jahre zurückführt, die also in den letzten Jahren tätig waren. Im Innenausschuss gab es immerhin eine Annäherung. Man kann diese Gruppe nicht genau beziffern. Wir haben hier heute mal über 10.000 Ortskräfte, 10 Ortskräfte gesprochen, von denen das BMI in seinem, seinem und anderen Zuständigkeitsbereichen ausgeht. Wir wollten aber nicht jetzt hier im Nebulösen bleiben. Es wird dazu noch eine Aufstellung nachgeliefert. Von den Ortskräften sollen bislang etwa 1.900 nach Deutschland oder in sichere Drittstaaten gebracht worden sein, hieß es zuletzt von der Bundesregierung. Zu wenig, sagen Kritiker. Die Zahl 1900 hören wir da immer wieder. Das sind äh, nach unserer Erkenntnis Ortskräfte und ihre Familienangehörigen. Und wenn wir mit dieser Zahl reden und Familienangehörige, dann reden wir von 8000 Ortskräften, die noch in Afghanistan sind. Und dann finde ich, ist die Zahl ziemlich beschämend und klein. Neben der unklaren Anzahl von Ortskräften sollen auch andere Gefährdete, wie etwa Menschenrechtsaktivisten, ausgeflogen werden. Unterstützung auch von der CSU. Allerdings. Klar ist aber auch im Hinblick auf 2015. Es muss natürlich geklärt sein, dass es keine unkontrollierte Wanderungsbewegung gibt, aber ich sage es auch, 2015 nicht wiederholen bedeutet für uns auch keine Instrumentalisierung dieser Migrationsfragen und der menschlichen Schicksale in einem Wahlkampf. Stattdessen solle den Nachbarländern Afghanistans bei der Aufnahme von Flüchtlingen finanziell geholfen werden.